gleiche Konstruktor, ui, wow. okay, der ist der, der hier rumgeschrien hat, der hat sich in meine Fabrik verpackt. So, hallo meine Freunde, heute geht es weiter mit Satisfactory. Wir haben hier schon, sind noch relativ am Anfang hier, haben wir schon ein bisschen angefangen alles zu bauen. Ich habe hier schon mal die Grundplatten für die Fabrik gelegt, die wir heute angehen wollen. In dem Spiel hier, ich liebe einfach dieses äh, halbschwerelose Springen hier. Diese Leichtigkeit, mit der er durch das Level hüpft. Das ist einfach, fühlt sich einfach super an. Jetzt haben wir hier mal noch ein paar Blätter ein, damit meine Generatoren nicht ausgehen. Bärschein gern. Ja, ja, genau. Ah, die Ecke da grasen wir noch ab, grasen wir noch ab. Wortspiel. <lacht> ah, da ist, ist jemand böse. Da ist jemand wütend auf mich. Da unten. Genau, da ist die äh, Limestone, wie heißt's, ähm, Lehm, Lehm, Lehm heißt's. Ähm, die zweite Lehmquelle, die ich jetzt bald erschließen werde, damit ich mal schneller an Beton komme, damit ich die Fabriken aufbauen kann, weil Beton ist halt schon ziemlich wichtig. Da braucht man schon massenhaft. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nix gut, nichts gut, nichts gut gar ja, nichts gut hier äh, ja, essen wir mal was ja, wird Zeit dass wir mal einen zweiten Platz kriegen ja, rennt er wieder los nur gerannt nur gerannt finde ich gut Ah, noch nochmal eins mitgegeben. So war das genau, mit E. Kalkstein ist nicht lehm, herrscht ah, egal. Kommt aufs gleiche raus, bestimmt. Sieht zumindest so aus. Ähm, wir haben kein Abbaugerät dabei. Was haben wir denn hier eigentlich für eine Quelle? Unrein, ja schon wieder unrein, alles unrein. Unglaublich, was oh, ist mit der Grafik hier los? Werden die Texturen so schlecht dargestellt? Okay, die sind so schlecht, na dann. Genau, hier sind wir schon fleißig am Produzieren von ähm, Eisenbarren. Eisenbarren, Eisenbarren. Und hier drüben sind Kupferbarren. Sollten es zumindest sein. Ich hoffe doch mal, dass hier... Genau, jede Menge. Und hier stellen wir unseren Beton her. Und das gleiche wollen wir jetzt dann drüben auch nochmal aufbauen. Kommt hier, mit. Okay. Hier oben ist dann unsere nächste Mission, die Feldforschung. Wir können es uns nochmal angucken. Mehr Inventarplätze, noch einen zweiten Hansler, das gut, die M -M Objektscanner. Und eine persönliche Aufbewahrungsbox wird hier, die hier wird auch vergrößert. So, ich schaue mir hier nochmal die Okay, der hat 118 und der hier auch 118. Ja, befülle ich immer gleichzeitig. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die gleich viel haben. So, genau, was wir jetzt so langsam mal hinkriegen sollten, wäre, genau, er liefert hier zwei von denen und die beliefern hier und der kommt dann da rein. Okay, wir bauen hier mal noch ein bisschen aus dass die Fabrik bis zu den Rohstoffquellen hier mitgeht. Äh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wie gehst du wieder weg? Ah, oh, Steuerung. Ein paar Tage nicht gespielt und schon kriege ich die Steuerung nicht mehr gebacken. Ja, so. Okay, und schon wieder leer. Ihr seht ja hier. Ewigkeiten gefarmt da drüben und trotzdem nichts dabei rumgekommen. Wir jetzt nicht wirklich viel. Deswegen ganz wichtig, dass wir die neuen Quellen hier erschließen, dass wir hier auch Zeug haben, mit dem wir arbeiten können. Genau, also wir brauchen hier ähm, ich ich kenne mich ja hier schon ein bisschen aus, so ich starte jetzt nicht komplett blind in das Spiel rein. Also wir brauchen die Barren und aus den Barren müssen wir Platten und ähm, ja, die, die Rohre da machen. Auch wenn mir vielleicht nicht gleich Eisenstangen genau die Namen dazu einfallen, ich weiß was zu tun ist. Genau und das ist jetzt hier unser Mission für heute: Wir wollen hier die Fabrik aufbauen, die uns die Platten und die Eisenstangen herstellt. Also, wie wir da drüben vielleicht auch noch ein bisschen Kupferdraht da drüben werden. Wir auch noch ein Haus aufbauen, vielleicht in dieser Enge hier drin ist, vielleicht gar nicht verkehrt. Ja, diese Schlucht zu nutzen und da einfach eine riesengroße Fabrik draus zu machen. Ja, so machen wir das. Genau, als erstes brauchen wir dafür aber hier die Abbaugeräte. Ähm, hier haben wir keins mehr, das heißt wir gehen hier rüber und bauen uns also auf welche. Genau, wir brauchen drei Stück. Eins, zwei, okay. Erstmal nur für zwei Platz. Ich packe mal hier die Gräser rein alle genau alle rein und die blumen auch müssen wir nicht mit uns rumschleppen genauso wie die panzer und eigentlich können wir auch das andere zeug hier überall reinpacken die waren hier packen wir weg ja nicht nicht nicht so so genau einer noch. So und jetzt Produktion meiner MK, warte mal hier, ähm, meiner MK1. Genau, wir packen uns das hier einfach auf die Liste. Dann weiß ich nämlich, dass ich hier noch 30 Beton und 30 Eisenplatten brauche. Sollte aber kein Problem sein. Genauso wie wir hier Förderbänder machen müssen. Okay, brauchen wir auch Eisenplatten. Und wir brauchen noch Lagertontainer. Auch hierfür brauchen wir Eisenplatten. Das heißt, wir müssen sehr viele Eisenplatten jetzt machen. Okay, das heißt, wir gehen hier mal hin und automatisieren das gleich mal als erstes. Das heißt, wir brauchen hier einen Konstruktor, den wir auch glücklicherweise direkt bauen können. Ich setze den jetzt mal noch ein bisschen frei Schnauze. Und oben ist es immer leichter, das Zeug zu setzen. Wir setzen den hier wirklich genau mittig, direkt an den Rand. Perfekt. So, Förderbänder. Echt nicht. Okay, genau eine Eisenplatte brauchen wir. Sehr gut. Dann nehmen wir die hier mal mit. Und machen mal noch kurz Eisenplatten draus. Eisenplatten. Die 18 Stück machen wir jetzt mal schnell. Genau. No. Ja. Ähm, wie sieht es denn hier bei ihm hier aus mit der Last? Packen dich mal hier voll und du bist scheinbar eh schon überfordert. Ah oh, ne, gut. So. Ja, ist jetzt zwar nicht das hübscheste, aber... So. Genau. Äh, Strom wir noch wir haben hier nichts mehr wir haben okay das ist aber der hauptknoten das heißt wir sollten den ja, Der geht hier hin und dahin und wir zwacken hier noch einen ab genau sehr gut ja der ist hier fleißig am produzieren dann macht er das für uns Das heißt, wir suchen uns hier gleich mal noch ein bisschen Beton, genau. Okay. So. Wir brauchen sehr viele Eisenplatten, weil eben ja auch die ganzen, ähm, ganzen Förderbänder brauchen ja auch die Eisenplatten. Und daher werden die in Massen benötigt. So. Ja. Ja, ich würde jetzt gern schon mit den Förderbandbrücken bauen, arbeiten, aber geht halt einfach noch nicht. So. Jo. natürlich nicht möglich. Aber die Eisenplatten werden hier produziert. Von daher... Fundament, packen wir hier mal noch ein paar Fundamente hin und dann können wir nämlich hier direkt Organisation einen Container hinstellen, so kommen wir hier irgendwo hoch, na komm lass mich hoch, irgendwo ist doch eine Leiter, hier ist eine Leiter Von oben ist immer viel leichter, Was? So, eine Eisenplatte Das sollte kein Problem sein, wenn wir auf dem Konstruktor stehen, der die Eisenplatten herstellt. So. Okay. Perfekt. <lacht> Lagern wir direkt ein. Wie viele Eisenplatten haben wir denn jetzt? Ähm 34, das heißt, wir können hier auch weiter bauen. so die Ecke, die ich für den hier vorsehe. Das heißt, er wird dann hier irgendwo reinkommen und das Zeug hier herstellen. Der braucht nur einen Konstruktor, für den uns verstärkte Eisenplatten fehlen. Okay. Genau, und Strom braucht er natürlich auch noch. Natürlich jetzt auch schon vier besetzt. Hier haben wir noch einen. So, Okay, jede Menge Zeug fehlt, dieses, am Anfang dieses Management, bis man dann mal alles hat, ist schon nervig, aber kriegen wir auch noch um Kabel fehlen, <lacht> wenn ich das richtig gesehen habe, da fehlt Draht, Draht haben wir gar keinen, 1 ähm, was brauchst du, Draht brauchst du, Genau, das ist gar kein Problem, denn wir haben ja hier unsere Kupferquelle, die uns Kupfer ohne Ende liefert. Also wir nehmen mal so ein ganzes Stack mit und stellen uns hier mal ordentlich Draht her. Ja, machen wir mal 100. Das sollte dann erstmal eine Weile reichen. Irgendwas schleicht hier hinter mir rum. Okay. Den nehmen wir auch wieder mit. Brauchen wir auch. Was macht der solche Geräusche? Immer überall was mitnehmen, ganz wichtig. Ja. Wird alles besser, wenn wir erstmal hier dann die größeren Masten haben. Da kommt die Max gleich ganz rüber. So: hm, Konstruktor. Ach so, ja. Da fehlen die verstärkten Platten noch. Oh, verstärkte Platten vergessen. Mhm. Mhm. Aber gar kein Problem. Verstärkte Eisenplatten. Mhm. Okay, Schrauben fehlen. Mhm. Machen wir nochmal zwei. Eins, zwei... Genau, so viel sollten vielleicht reichen. Ja, wir müssen die Quellen hier dann so ein bisschen aufsplitten. Da die erste macht dann die Platten, die nächste macht dann... Ja, der produziert hier auch schon fleißig jetzt. Genau, ähm Ja, komm schon jetzt erstmal dahin. Wird sich alles noch ganz oft ändern. Das ist ganz normal hier in dem Spiel. Beton. Und los geht's. So. Unsere zwei Miner bauen wir hier auf. Ja, perfekt. Und perfekt. Ah, wunderbar. Wunderbärchen. Genau, Jetzt ziehen wir hier die Fabrik bis hier rüber und dann da lang und dann hier lang und dann lassen wir die meine einfach raus. Das ist perfekt. So, haben wir noch, wir haben noch, genau. Hier geht nicht, da geht und da geht und dann geht es eben hier weiter. Der hier kriegt auch noch eine Platte hinten dran. Perfekt, so. No Power. Okay, ist mein Stromnetz überlastet oder habe ich einfach keinen Strom mehr? Gute Frage. Nächste Frage. Okay, mein Stromnetz ist überlastet. Das heißt, wir brauchen noch einen zweiten Bio-Verbrennungsgenerator. Eisenstangen, sehr gut. Also holen wir uns mal ein bisschen Eisen ab, dass wir ein paar Eisenstangen machen können. Solange die nicht automatisiert hergestellt werden, müssen wir hier noch zur Handarbeit greifen. Es no, ist ein bisschen nervig, jetzt erstmal hier auf die Biomasseverbrenner zu gehen, aber muss halt jetzt so sein. So, genau, den bauen wir so hin. Schließen wir den ans Stromnetz an. Was fehlt? Beton fehlt, okay. Der ist es gleich erledigt, das haben wir ja hier gleich um die Ecke. Hoffentlich. Gut, der hat noch Beton hergestellt. Perfekto. Ähm. Orientierung verloren. So. Okay. Ähm. <lacht> Okay, muss man alles nicht verstehen, was ich da verkabelt habe. Okay, so. Die Stromleitung ist jetzt hierfür zuständig. Wieso sind denn hier drei? Das, ah, da gehen zwei ab. Da geht eine hin und da geht eine dahin, die dann dahin geht, um dann dorthin zu gehen. Das heißt, wir verkabeln dich auch hiermit und dich dann damit. So. Perfekt. Du kriegst auch noch ein bisschen Biomasse und dann können wir alle wieder loslegen. Ja. Füllen wir gleich mal alle komplett voll. Das du kriegst einmal, du wirst angeschalten, du wirst einmal vollgepackt und du wirst einmal vollgepackt. Perfekt. Irgendwer ist ja ganz schön unzufrieden mit der Gesamtsituation. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Ich dachte, es passt genau, weil eigentlich sieht es auch so aus, als würde es genau passen. Naja, ist jetzt halt so. Müssen wir alles irgendwie dann nochmal umsetzen, ist gar kein Problem. Okay, das produziert alles fleißig, ich packe Biomasse, hallo, <lacht> Tim, was geht alles aus? So. in einer Stunde bei einer Runde Rocket liegt noch mit dabei. Was haben wir denn hier? 60 passt. Ja, nimmt es hier langsam Formen an. Schauen wir mal was hier drin liegt schon. Ah, 6 ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Da muss mehr kommen. <lacht> mask Dinger. Sehr gut. Da habe ich die erste Staffel auch so ein bisschen geguckt. Ja, ja, um 10. Ich kann schon mal wieder live streamen hier. Dein Kanal ist ja hier halb tot. Na, ich muss den hier nochmal abbauen. Der stört mich jetzt schon. Okay, kurz Stromausfall. Aber gar kein Ding. Haben wir gleich wieder. Komm, passt du noch hin? Du passt noch hin. Perfekt. Äh, neuer no, Mast. Na komm. Sehr schön. Ja. Können wir später mal zusammen machen. So, was, was sind die jetzt eingeschlafen? No Power. Wie No Power. Ich habe doch hier wieder alles angeschalten. Was ist da los? Sind die aus? Okay. Da gibt es doch. Doch, hier gibt es eine Verbindung von dem Stromnetz zu dem Stromnetz. Ah, okay. Gut, ich verstehe. Ich verstehe. Gut, gut, gut. Die Dinger müssen hier mal unbedingt schneller mein Beton produzieren. Ich kann hier nichts bauen ohne Beton. Ich muss hier Bodenplatten bei uns brauche ich alles fünfmal. Biokraftstoffe immer noch dabei, weil die schon lange abgelegt haben. Wir kommen weg jetzt hier. Ja, alles rein da. Ja, den Limestone kann ich auch mal da in die Fabrik packen, dann geht es vielleicht auch ein bisschen schneller. Ja, der verhungert hier. Warum kommt hier nichts? Hier kommt doch was. Was braucht er denn? 45 pro Minute braucht er. Was gibt er hierher? Bis später dann. Viel Spaß noch bei Masksinger. Nur 30 pro Minute. Ja gut, okay. Ist natürlich ein bisschen wenig. Dank werde ich haben. Genug zu tun, wie du siehst. So, okay, also er braucht ja auch 45 pro Sekunde. Okay. Oh, bringt mir alles irgendwie nichts. Um, wir packen mal den Scanner. Wir haben noch keinen Scanner. Dortmund, der war doch hier jetzt genau. Kalkstein. So geht es. Ja, ähm, Kalkstein habe ich doch gesucht. Okay, die haben wir schon. Die haben wir schon. Da ist noch eine. Okay, also ist nur noch die in 300 Metern in der Entfernung da. Hm. Nicht gut, nicht gut. Können wir das Zeug hier schon... Ne, ach, ausschalten nur. Also wir können die Fabriken auch noch nicht verbessern mit meinen Schnecken. Ich habe auch noch keine... Doch, eine Schnecke habe ich schon. Das heißt, wir bräuchten mal die Marm. Das heißt... das also habe ich keinen mobilen Miner mehr. Ach so ja. Ich habe doch alle meine MK-Miner gebaut. Von daher können wir die dann wieder wegpacken. So. Ähm, genau. Feldforschung ist unser... Plan. Das heißt, wir brauchen 100 Platten, sehr viele Schrauben und 300 von diesen Dingern. Gut. Dann müssen wir hier wieder Handarbeit anlegen, da wir für das alles noch keine Produktion haben. Wobei wir die Produktion von dem Draht auch mal anfangen könnten. Na komm. Ja, der backt da links rum. Komplett am Hängen. Der wird mir jetzt eine Weile auf die Nerven gehen, bis ich ihn denn irgendwann mal töten kann. Oder vielleicht beim nächsten Neuladen ist er vielleicht auch weg, keine Ahnung. Muss man mal sehen. Ist aber nicht so schlimm. Der nervt hier halt ein bisschen deinem Geräuschen, seiner Geräuschkulisse. Zum Glück die Schrauben gehen relativ schnell zum Herstellen. Die Platten müssten dann schon gleich in der Automationsanlage durch sein, bis ich dann dort ankomme. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Kupfer. Wir haben nämlich jetzt nur genau 50, 46 Kupfer brauchen wir dann noch von dem Kupferdraht. Aber das kriegen wir dann auch gleich hin. Die Barren sind ja schon auf Halde. Sonne geht auf. Oder unter. Irgendwas macht zumindest. Dann nehmen wir mal 100er-Stack hier wieder mit. Die Seite. So, sollte gleich erledigt sein, dann können wir die Feldforschung abschließen. Genau, ich mache gleich ein bisschen mehr, brauchen wir sowieso wieder. Wir mal 50 mehr, das sollte reichen. Genau. Okay. Ach, halt. Platten, platten, platten. Ah ja. Nehmen wir gleich alles raus. Brauchen wir sowieso. So, du, du, du, du. Und Knöpfchen hier noch Weihnachtssymbol am Start. Der hebt jetzt hier wieder ab. No, Stufe 1 abgeschlossen. To ensure a greater chance of success during exploration, an upgraded tool belt has been provided, as well as an object scanner and beacons. Note, no, also the object scanner requires calibration via the MAM to enable detection of specific objects. Quatsch, die mir hier zwischen rein die ganze Zeit. Unmöglich, das Mädel. Genau, also das hier ist sehr wichtig für die Weiterführung von allem, die erweiterten Sachen. Das hier wird mich sehr interessieren, genauso wie ich das hier gut brauchen kann, vor allem halt auch den festen Treibstoff für meine Treibstoffverbrennung, weil ich hier noch eine Weile hier auf, und da brauchen wir dann schon den Weltraumlift, okay. Genau, da ich noch eine Weile hier auf den Biotreibstoff festhängen werde, weil Öl ist nicht mehr so leicht, wie es früher mal war, hat sich ja einiges geändert hier mit den Flüssigkeiten und so und es wird sich auch nochmal mit dem nächsten Update einiges ändern. Von daher, äh, gerade rechtzeitig, bevor der hier aufhört zu produzieren. So, hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, hier einen zweiten aufzubauen. Gut, gut, gut. Okay. So viele Projekte parallel ist immer schwer zu überlegen, wo man jetzt am sinnvollsten weitermacht. Wir brauchen die Schrauben, das heißt, wir sollten vielleicht jetzt mal hier anfangen, die Lieferkette an, diese ganze Kette hier aufzubauen, genau. Das heißt, wir gucken uns das hier kurz nochmal hier drüben an. Genau, also du stellst Erzmine 60, wir haben hier Normal. Wir haben wir auch Normal und hier ist auch normal okay das heißt sie bringen alle 60 pro Minute wie er hier auch erstmal zumindest mit dem normalen und ihr braucht 30 pro Minute das heißt wir brauchen zwei Stück pro genau dass wir erstmal ein bisschen Platz haben bis das hier ein bisschen ordentlicher gemacht ist werden wir hier als erstes anfangen das heißt wir kommen hier rein und Bauen dann hier erstmal einen Splitter auf. Logistik, Förderband, Splitter. Richtig natürlich. So, wir müssen bedenken, dass hier noch eine Wand hinkommt, die da dann mittig stehen, die dann mittig eine Öffnung hat. Das heißt, wir werden hier reinkommen. Wir könnten vielleicht auch gleich schon die Wand bauen. Wände, Wand. Ja. Wir können noch keine Wände mit Öffnungen bauen. Von daher nicht. Okay. So, genau. Ähm das heißt, als nächstes brauchen wir die Schmelzöfen. Wir brauchen Eisenstangen für die Schmelzöfen. Also Eisenstangen. Und hier Schmelzöfen bei Stück. Gut. Draht haben wir genug. Das ist der Grund, warum wir vorhin mehr Draht gemacht haben. Und wir brauchen hier nur ein paar Barren. 100 Stück reichen erstmal gegen 100 Stangen. 1 zu 1 Tausch. Ich bin immer wieder froh, dass man hier einfach gedrückt halten kann und nicht immer wieder jedes Mal draufdrücken muss. Stellt man sich mal vor, man müsste hier 100 mal draufklicken, bis hier 100 Dinger hergestellt sind. Ne? Wäre ja der blanke Horror. Aber ein Glück muss man das nicht tun. Gut, es ging jetzt auch ratzfatz. Ich irgendwie wollte eigentlich gar keine 100 machen, aber mal kurz geschnackt und schon ist hier sind hier die 100 durchgelaufen. Okay, hüpfen mal kurz hier hoch oder auch nicht oder auch nicht. Okay, äh, Förderband. Ja, jetzt. So, genau Einlass hier. Wir stellen die genau hier hin, genau, dann haben wir die gleich. Perfekt, und die steht auch da so. Oh, wunderbar, das sieht richtig hübsch aus. Oh, wunderschön. Oh, also, wenn das jetzt noch gerade wäre, aber egal. Muss ja nicht alles gerade sein, also zumindest nicht hundertprozentig gerade. So, ähm, du gehst da dran und schon geht hier die Produktion los. Wir sagen ihm, dass er keine Kupferbarren, sondern Eisenbarren herstellen soll. Dafür brauchen die zwei aber auch noch Strom. So, hier haben wir noch. Das ist ganz praktisch. Wir packen hier Mal noch eine Stromquelle hin für die zwei, die dann nach hier vorne weitergeleitet wird auf die nächste Ebene. Genau so. Wir haben hier schon Lager für die Barren, das heißt, wir brauchen jetzt hier erstmal kein Lager. Wir schauen mal, hier kommen jetzt 30 pro Minute raus. Genauso wie hier natürlich dann auch. wenn ja genau die gleichen. Wir bauen uns mal hier einen Konstruktor auf, den wir direkt hinten dran stellen. Ja. Nicht so praktisch, Komm, lass mich da drauf, lass mich da drauf, danke. Ja, ähm. ja. Okay, sieht schon wieder nicht ganz so hübsch aus, aber naja. Hätten es doch irgendwie mittig von den Platten platzieren sollen, wäre besser gewesen. Egal, jetzt ist es erstmal so. So, wir schauen uns mal an. Die brauchen 15 pro Minute, das heißt, wir haben sowas von Überschuss. Das ist nicht mehr normal. Ähm, haben wir hier wahrscheinlich auch, deswegen... Das hier brauchen wir sowieso mal komplett um. Deswegen kriegt hier jeder seinen eigenen. Und wirklich da seine eigenen zwei, besser gesagt. Das also heißt, wir bauen hier links nebendran gleich mal noch einen. Wenn wir könnten, wenn wir verstärkte Eisenplatten hätten, könnten wir das auch. So. Okay. Also hier geht jetzt wirklich das große Management los. Das wird mit der Zeit echt heftig. Um die ganzen Arbeitsprozesse richtig zu strukturieren und alles aufeinander abzustimmen, das, das hat schon ziemlich in sich. Wo fehlt es denn? Schrauben, okay. So, acht Stück. Ich glaube, vier Stück brauchen wir pro Einheit. So, dolly. Ähm, wie sieht es denn hier aus? Fundamente. einen Upgrade können wir dann auch diese Bäume hier absägen, dann haben wir die auch nicht mehr in der Basis rumstehen und nicht mehr hier durch den Boden glitschen. Es wow, wow, wow, wow. wird ein Spaß, das hier dann mal kurz abzubauen. So Leute, das war's wieder für heute. Wie wir sehen, nimmt die Fabrik schon langsam ihre Formen an. Beim nächsten Mal geht es hier natürlich direkt weiter. Wir bauen weiter an der Fabrik und Weiten alles noch etwas aus, verbessern alles und optimieren alles. Also dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.